Ja hallo, in diesem Video werde ich einen kurzen Überblick über die Eingabeoptionen äh, in Asterix Grid geben. Wir befinden uns auf der Startseite und sehen äh, oben diesen äh, Button Eingabeoptionen. Wenn ich da drauf klicke, äh, öffnet sich ein kleines Menü und äh, ich sehe die fünf äh, möglichen Eingabeoptionen, die es gibt. Ähm, ganz oben Maus und Touch-Eingabe, das ist das, was gerade aktiv ist. Und das ist einfach die Eingabemöglichkeit, ähm, wo ich mit der Maus oder auf dem Touchscreen mit dem Tippen, äh, mit dem Finger ein Element auswählen kann. Ich klicke auf das Element Hilfe. und das wird ausgewählt. Zurück. Ähm, hier bei der Maus und Touch-Eingabe gibt es auch noch das sogenannte Hovering. Wenn wir das aktivieren, ähm, sehen wir, ich bewege nur den Mauszeiger über die Elemente. Und wenn ich eine gewisse Zeit auf einem Element bleibe, Hilfe. wird es ausgewählt. Zurück. Das heißt, ich muss hier nicht klicken oder mit dem Finger tippen, sondern muss nur eine gewisse Zeit auf diesem Element verweilen, verweilen um äh, es auszuwählen. Das werde ich wieder deaktivieren. Nächste Möglichkeit ist Scanning. Beim Scanning äh, wird zuerst eine Gruppe von Elementen markiert, zum Beispiel jetzt die oberen dreien. Und mit der Leertaste äh, kann ich zur nächsten Gruppe wechseln und mit der Leertaste wieder zur nächsten Gruppe. Und wenn ich jetzt eine Gruppe auswählen möchte, bleibe ich länger auf der Leertaste, habe die erste Gruppe ausgewählt, kann hier die Elemente in der Gruppe auswählen und wieder länger die Leertaste drücken, Hilfe. um zum Beispiel dieses Element Hilfe auszuwählen drücke jetzt wieder die Leertaste, wähle die untere Gruppe aus, drücke länger die Leertaste und kann dann auf zurück, zurück, zurück wieder navigieren. Das ist Scanning. Dann äh, die nächste Möglichkeit ist die sogenannte Richtungseingabe. Äh, hier ist mal das erste Element aktiviert und ich kann es mit dem Pfeiltasten auf der Tastatur ähm, einfach zu einem anderen Element wählen, zum, also ich drücke auf die rechte Pfeiltaste, navigiere nach rechts, ich drücke nach unten und navigiere nach unten, nach links, um nach links zu navigieren und kann so mit den Richtungstasten die, das Element auswählen und dann wieder mit Leertaste äh, wirklich äh, die Aktion ausführen von diesem Element. Nächste Möglichkeit ist die sogenannte Huffman-Eingabe, die ist etwas komplizierter. Hier sehen wir, es wird jedem Element ein Code zugeordnet. Die Toilette wäre jetzt Code 3, bzw. grün, krank ist 4, ähm, unwohl ist Code 1,1 1 oder rot-rot. Und äh, Diesen Code kann ich jetzt eingeben äh, mit den äh, Nummerntasten 1, 2, 3, 4 auf der Tastatur. Das heißt, wenn ich jetzt die Toilette auswählen möchte, Drücke ich einfach nur auf 3. Ich muss auf die Toilette. Und äh, wenn ich zum Beispiel zurück auswählen möchte, drücke ich auf 2 und danach auf 3. 2. Zurück. 3. Und das ist eine Möglichkeit der Elementauswahl, die recht effektiv ist, aber eher schwierig zu lernen, weil sie recht kompliziert ist. Dann gibt es noch die sequenzielle Eingabe. Ist eigentlich die einfachste Form der Eingabe. Hier wird einfach mit jedem Druck auf die Leertaste zum nächsten Element weitergeschaltet. Und wenn ich am Ende angelangt bin, beginnt es wieder beim ersten Element. Und durch einen langen Druck auf die Leertaste kann ich wieder Hilfe. das Element auswählen und wieder mit mehrmaligen Drücken auf die Leertaste immer zum nächsten Element weiterspringen. Also, das ist eins der einfachsten Möglichkeiten nur mit einem einzelnen Taster zum Beispiel Elemente auszuwählen. Ich deaktiviere das wieder. Und äh, was wichtig zu sagen ist, ähm, dies, äh, diese e äh, Eingabemethoden sind alle jetzt standardmäßig über die Tastatur bedienbar, aber man kann da genauso auch ähm, Buttons zum Beispiel verwenden oder komplexere Dinge wie äh, Eye-Tracking, um jetzt diese äh, Events auszulösen, um zum Beispiel weiterzuschalten zu dem nächsten Element, aber das werde ich dann in einem anderen Video erklären.